Die Frage ist, wie entleere ich am besten meinen Darm, damit dort nicht unangenehme Gärungsprozesse stattfinden, die meinen Körper wegen der Milchsäure oder anderen Produkten übersäuern. Ist es ein mechanisches Problem oder ist es ein Ernährungsproblem? Ich sage euch, es ist beides. Als allererstes beschäftigen wir uns mit dem mechanischen Problem. Die normale Haltung für die Toilette ist völlig unnatürlich, da ein Stück vom Mastdarm abgeknickt wird. Ich weiß nicht, wer auf die Idee kam, im rechten Winkel zu kacken. Okay, beziehungsweise 90 Grad geht gar nicht. Wir müssen besser in einem 35 Grad Winkel unser Geschäft verrichten. Durch den Knick kommt es zur Verformung des Stuhls und man muss viel Papier überhaupt benutzen. Bei einem gesunden Stuhlgang benötigt man kein Papier, da zum einen der Weg gerade verläuft. Daher Punkt Nummer 1, einen Squatter holen. Dann dauert die Entleerung nur 10 Sekunden und man muss viel weniger bis gar nicht mehr abputzen und der Mastarm ist völlig leer. Dass man sich nicht vergiften kann, wenn mal Stau entsteht im Darm. Es hat mein Leben extrem bereichert und ist nicht mehr wegzudenken. Es fühlt sich so sauber an, natürlich, ein tolles Gefühl. Julia Ross hat auch vor kurzem in ihrem Video darüber gerichtet, wie man dann damit eine schmale Taille behält. Ja, den Scooter verlinke ich auf jeden Fall mal unten in der Infobox. Ein weiterer Punkt wird in diesem wissenschaftlichen Paper behandelt, in dem sich Wissenschaftler einig waren, dass es bestimmte Stoffe gibt, die die Verdauungssäfte besonders triggern. Es ist offensichtlich, dass unser Körper gerade heute sehr viele Xenobiotics ausgeliefert ist. Das heißt, Stoffe, die nicht von unserem Körper produziert werden oder allgemein nicht in unserem Körper vorkommen, keine Verwendung dort haben. Aber auch schon früher war die Nahrung nicht immer sauber. Also hat unser Körper Mechanismen entwickelt, um mit jenen Toxinen umzugehen. Die Wissenschaftler haben festgestellt, dass es zwei Geschmäcker auf der Zunge gibt, welche das Hormonsystem, endokrine System, das heißt das Drüsensystem, zum Beispiel Hypophyse, Zirbeldrüse, Schilddrüse, Nebenniere, Nebennieren, Schilddrüse, Langhansinselzellen, besonders triggern. Und das Parakrine System, das heißt nicht über die Blutbahn abgeben, wie das endokrine System, sondern direkt von Zelle zu Zelle wirken, das heißt benachbarnd, Para heißt ja Neben. Es sind sekundäre Pflanzenstoffe, die einmal bitter und scharf sind. Es ist auch genau das, wonach Giftpflanzen schmecken. Bitter und scharf, um es auf eine Art wahrzunehmen. Andersherum möchte unser Körper uns vor ihnen warnen. Selbst habe ich das schon mal ausprobiert. Ich habe mir ein kleines Stück von einer Giftpflanze in den Mund gesteckt und es hat fürchterlich gebrannt und das kann ich auf keinen Fall empfehlen, das nachzumachen. Das Entdecken von giftigen Substanzen ist stark mit den bitteren Rezeptoren verbunden in Säugetieren und beim Menschen, Typ 2-TAS-2-R. In den letzten zehn Jahren kamen immer mehr Forschungsergebnisse zusammen, die belegten, dass so viele Rezeptoren extraoral gibt, die das heißt nicht im Mund liegend, die für unseren Parasympathikus bestimmt sind und automatisch, auch wenn wir das Bittere im Mund übergangen haben, im Magen-Darm-Trakt getriggert werden. So dass bestimmte Peptide, das heißt Proteine, genauer Kohlecystikinin, CKK, beobachtet. Dies beobachtete schon Dockray 2003. Diese veranlasst die Ausschüttung von Bauchspeicheldrüsen, Säften und Gallensalzen. John 2008 entdeckte, dass die Aktivierung dieser extraoralen Bitterrezeptoren veranlasst, dass jene Bitterstoffe Absorptionsrate minimiert wird um eine mögliche Vergiftung bzw. Arterhaltung aufrechtzuerhalten. Und weiter, die Aufnahme von Kohlenhydraten, essentiellen Fettsäuren, das heißt Omega 3 und Omega 6, das sind die einzigen essentiellen Fettsäuren, und fettlöslichen Vitaminen gesteigert wird und damit die Verdauung vollständiger passieren kann. Was wiederum zu einer schnelleren Entleerung führt und weniger Rückstände im Darm. Das heißt, esst mehr bittere Sachen wie Rosenkohl, Artischocken, Grapefruit, Chinakohl oder ebenso wichtig Wildkräuter. Dazu verlinke ich euch gerne nochmal meine Top 3 Wildkräuterbücher. Dort findet ihr viele Wildkräuter, die bei Verdauungsproblemen helfen. Und das habe ich heute wissenschaftlich beregt, warum das so ist in diesen Büchern. Oder immer so in diesen Büchern geschrieben wird. Zum Beispiel meine Favoriten sind Wermut und Wasserdost. Das sind meine Favoriten in diesem Kampf. Einfach immer etwas Wildkräuter zu eurer Nahrung hinzuführen. Und schon hat man die bittere Note nochmal mit addiert. Durch eine Volumenzunahme im Stuhl kommt es zu einem höheren Drückvermogen auf die Darmwand und damit eine Aktivierung der Darmperistaltik, das heißt der Bewegung. Schließlich wird dadurch der Darmentleerungsreflex getriggert und der Darm entleert sich. Wie wir wissen sollten, haben tierische Lebensmittel keinerlei Ballaststoffe. Das heißt, je mehr Ballaststoffe, desto mehr entleert sich auch der Magen-Darm-Trakt, da mehr Bewegung passiert. Ein weiteres tolles Hilfsmittel sind die Flohsamenschalen. In dieser Studie wurde eine Gruppe von Männern 7 Gramm Flohsamenschalen pro Tag verabreicht und das über drei Wochen. Die Ernährung war identisch. Interessanterweise sieht man hier, dass sich das Stuhlvolumen dadurch verdoppelt hat. Und des Weiteren auch die Ausscheidung von Cholesterin, so wie die Tiere es nun mal machen. Tiere erkranken nicht an Cholesterin, weil sie das Cholesterin mit dem Kot ausscheiden. Das können wir nicht und deshalb erkranken wir daran. Wir benötigen es nicht, weil wir es selbst produzieren können von unserem Körper. Zusammenfassend kann man sagen, mit der richtigen Haltung und genügend Bitterstoffe, zum Beispiel Wildkräuter, zu jener Mahlzeit oder bitteres Gemüse, hauptsächlich grüne Lebensmittel mehr zu integrieren und auf pflanzliche Kost zu setzen, denn gerade rohe Lebensmittel, sie behalten ihre Ballaststoffe, und lösen die, stärk die stärkere Peristaltik aus. Und damit auch triggern sie mehr die Darmentleerung. Als nützliches Tool für resistente Stärke, auch für Nahrung für deine Darmbakterien, wir haben zehnmal mehr Darmbakterien als Körperzellen, ca. 10 Trillionen, sind Flohsamenschalen sehr, sehr geeignet, wie man in der Studie halt sehen kann. Ja, ich hoffe, ich konnte euch wieder helfen. Wenn ihr diese drei Tipps befolgt, wird sich einiges in eurem Leben verändern. Das wette ich. Und Ansonsten würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis bald. Ciao.